Ich lade Sie und Euch ganz herzlich ein zur Linken Woche der Zukunft. Es ist doch mal spannend, wenn die Linke sich mit Zukunftsfragen und nicht mit Organisationsfragen befasst. Ich komme da auch hin. Ich glaube, unsere Welt braucht eine starke Linke, ich brauche, glaube, Europa braucht eine starke Linke und natürlich brauchen wir in Deutschland eine starke Linke. Deswegen lasst uns streiten, lasst uns diskutieren um der Zukunft willen. Herzlich willkommen. Wir sehen uns auf der Woche der Zukunft.